Die Lizenzen CC BY und der vollständige Lizenzhinweis. Die Lizenz, die wir uns nun anschauen wollen, ist die CC BY-Lizenz. Mit dieser steigen wir richtig in die klassischen CC-Lizenzen ein. Gesprochen wird sie immer BY, also nicht BY, das wäre eher unüblich. Was macht CC BY jetzt anders als die CC0-Lizenz? Der Urheber eines Werks unter CC BY stellt eine konkrete Bedingung an die Nachnutzung seines Werks. Wir müssen den von Ihnen gewünschten Namen im Rahmen eines Lizenzhinweises angeben. Ein Beispiel: Hier haben wir ein Werk herausgesucht, welches mit CC BY lizenziert ist. Wenn ich dieses in eine Beispielpräsentation einbinden möchte, muss ich einen Lizenzhinweis anbringen. Dieser Hinweis beinhaltet unter anderem den Namen des Urhebers. Das kann ein Künstlername, ein Klarname oder sogar ein pseudonymer Nutzername sein. Der Urheber darf auch verlangen, als zum Beispiel Peter Müller für die Universität Leipzig genannt zu werden. Als Nachnutzer müssen wir uns am Wunsch des Urhebers orientieren und diesen übernehmen, um die Lizenz zu erfüllen. Mit CC BY bin ich aber nicht nur verpflichtet, den Namen des Urhebers anzugeben, wie man zunächst annehmen würde, sondern insgesamt fünf Informationen, die man sich jedoch mit Hilfe einer Eselsbrücke leicht merken kann. Erstens der Titel des Werkes sollte ergeben sein, zweitens der Urheber, drittens die Lizenz, die der Urheber vorgesehen hat und jetzt kommen noch zwei Links dazu. Viertens der Link zum Lizenztext, den ich über die Online-Suche ganz einfach finde und fünftens der Link zum Ursprungsort, wo ich das Werk gefunden habe. Zu diesen fünf kommt gelegentlich ein Plus 1 dazu. Denn passt man am Werk eine Kleinigkeit an, die seine Gesamtaussage nicht ändert, zum Beispiel durch eine kleine Hervorhebung, eine leichte Anpassung der Farbgebung oder einen Beschnitt, der nicht wesentliche Teile des Werkes entfernt, so muss diese Änderung hervorgehoben werden, zum Beispiel durch Pfeil hinzugefügt oder Farben leicht angepasst oder leicht beschnitten und so weiter. Und fertig ist mein Lizenzhinweis. Am Anfang ist es sicherlich schwer, sich das alles zu merken. Glücklicherweise gibt es dafür eine Eselsbrücke. Diese heißt TULU-Regel. TULU steht für Titel, Urheber, Lizenz, Link und Ursprungsort. Wegen der möglichen Veränderungen, die man selbst vornimmt, kann man auch von TULU plus V sprechen. Die TULU-Regel findet man bequem und jederzeit mit einer kurzen Online-Suche. Ort des Lizenzhinweises. Den Hinweis auf die Lizenz schreibt man grundsätzlich direkt neben das Werk. Wie nah am Werk das jedoch möglich und praktikabel ist, hängt vom Darstellungs- und Medienformat ab. Man sollte aber genauso vorgehen wie bei einer üblichen Quellenangabe. Dritte sollten einfachen Zugriff auf die Rechtsinformation haben. Im Web sollte der Hinweis mindestens auf derselben Website-URL zu finden sein, und eben am besten direkt am Werk. Bei Videos heißt das zum Beispiel im Abspann, zusätzlich im Beschreibungstext oder, falls vereinbar, direkt während das Werk gezeigt wird im Video. Drucke ich ein Dokument, kann ich den Hinweis ebenso dazu layouten oder in einem Bildverzeichnis darauf verweisen, je nachdem wie umfangreich das jeweilige Werk ist. Ebenfalls bieten sich Fußnoten an. Bei Werken der Musik erfolgt die Angabe ebenfalls an einer naheliegenden Stelle. Lizenzhinweise für verwendete Audios von Dritten im Werk zu inkorporieren, würde gegebenenfalls das eigene Werk entstellen. Hier müsste also zum Beispiel eine schriftliche Begleitung her. Darstellung des Lizenzhinweises Ein wichtiger Unterschied vom Web zur analogen Darstellung ist, dass die Links ausgeschrieben sein müssen. Typischerweise generiert man dafür keine verkürzten Links, damit Dritte direkt herleiten können, welches die Quelle zum Werk ist bzw. wohin sie selbst gelangen, wenn der Link aufgerufen wird. Und der Lizenzhinweis darf nicht erst sichtbar werden, wenn man den Mauszeiger auf das Werk bewegt, sondern er muss stets direkt lesbar sein. Die verschiedenen Lizenzversionen beachten. Von fast allen Lizenzen gibt es mittlerweile vier bis fünf Versionen. Jede Version bedeutet neue Verbesserungen an den jeweiligen Einzellizenzen. 4.0 ist momentan die aktuellste Version, Stand Dezember 2018. Bis zu 3.0 gibt es auch noch eine Besonderheit und das sind die sogenannten Portierungen. Diese verstecken sich hinter den Länderkürzeln bzw. hinter der Aussage Unported. Unported sind jene Lizenzversionen, die, die inhaltlichen Ziele der Lizenz am ehesten treffen, aber unter Umständen nicht 100% gerichtsfest sind gegenüber der Urheberrechtsgesetzgebung in den einzelnen Nationalstaaten. Denn diese geben sich bekanntermaßen unabhängig voneinander ein Urheberrechtsgesetz. Deswegen wurden bis zur Version 3.0 auch für viele verschiedene Länder die sogenannten Portierungen, das heißt länderspezifische Anpassungen, geschaffen. Die deutsche Version DE ist dann zum Beispiel an das deutsche Urheberrecht angepasst. Mit der Version 4.0 gibt es diese Portierungen nicht mehr, da diese soweit optimiert ist, dass sie für alle Urheberrechtsgesetze weltweit gleich gut funktioniert. Wenn man ein eigenes Werk lizenziert, empfiehlt es sich also stets, die aktuellste Version, die 4.0 des jeweiligen Bausteins zu verwenden. Mit der Version 4.0 ist es zudem erlaubt, den Titel des Werkes bei der Lizenzierung wegzulassen. In diesem Zusammenhang ist vor allem zu beachten, dass die Lizenzversion, die am Fundort des Werks angegeben ist, auch wieder verwendet werden muss. Wird das Werk weiter bearbeitet, sollte man gegebenenfalls prüfen, ob die verwendeten Lizenzen kompatibel sind. Der FAQ-Bereich von Creative Commons Org bietet dazu weitere Informationen, wenn Besonderheiten zu beachten sind. Lizenzhinweise finden und den Originalfundort definieren. Unterschiedliche Websites und Repositorien geben Lizenzhinweise auf unterschiedliche Weisen an. Bei Wikipedia-Artikeln findet man sie meist in der Detailansicht zum Werk oder am Ende eines jeweiligen Artikels. Die Mediathek der Siemens-Stiftung schreibt sie auf der Website direkt neben die bereitgestellten OER. YouTube zeigt sie leider recht versteckt in der Videobeschreibung an. Da es keine konkreten Vorgaben gibt, ob eine Lizenz links oben oder unten rechts erscheinen muss, ist es umso wichtiger, dass ich genau danach suche, wenn ich ein Werk verwenden will. Links zu den Originalfundorten sollten stets direkt auf die URL führen, auf der das verwendete Werk zu finden ist. Damit ist in der Regel nicht die sogenannte Bild-URL gemeint, welche sich dadurch kennzeichnet, dass sie nur das Bild selbst darstellt, sondern die Webadresse, auf der das Bild eingebettet wurde. In der Regel arbeitet man bei der Erstellung von OER mit Medien aus dem Internet. Existiert das CC-lizenzierte Werk der Wahl dort jedoch nicht, versucht man dennoch so gut es geht, auf den Ursprungsort zu verweisen, beispielsweise durch Bibliografierung des Mediums, aus dem das Werk stammt.